Im Casino gibt es keine Uhren, damit sie gar nicht erst in Versuchung geraten, ein Zeitgefühl zu entwickeln. Keine Fenster, damit sie sich gar nicht erst daran erinnern, dass draußen auch noch eine Welt existiert. Möglichst wenig Sitzplätze, damit sie sich mental nicht erholen können. Farbig markierte und individuell zugeteilte Jetons ohne aufgedruckten Wert, damit sie endgültig vergessen, dass sie in Wirklichkeit echtes Geld in Händen halten. Teppiche sind von den Farben und Mustern her so aufgebaut, dass ihr Unterbewusstsein unbemerkt, aber kontinuierlich mentaler Emotionen ausgesetzt ist, um sie im Spielmodus zu halten. Fehlen nur noch unterschwellige Botschaften in der Hintergrundmusik zum Lenken der Gedanken wie im Einkaufszentrum und das Einpumpen von zusätzlichem Sauerstoff in die spielsaal um die Euphorie zu steigern, damit man den richtigen Moment zum Aufhören garantiert verpasst. Doppelserotische werden mit geringerem Minimum angeboten, um Gelegenheitsspielern zu suggerieren, sie könnten kleiner verlieren. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Profit des Casinos steigt um 95%. Der Ruf, bitte das Spiel zu machen, ist eine gezielt eingesetzte psychologische Waffe. Roulette an sich ist eine psychologische Waffe, denn nach dem Kugelfall werden die Verlierer vom Tisch abgeräumt und nur die gewinner bleiben für das Auge sichtbar stehen.